Mit dem Varoma können Sie komplette Mahlzeiten zubereiten. Füllen Sie Wasser in den Mixtopf, geben Sie Kartoffeln in den Gareinsatz, Gemüse in den Varoma-Behälter und Fisch oder Fleisch in den Varoma-Einlegeboden. Stellen Sie die Temperatur auf Varoma und nach ca. 30 Minuten können Sie eine gesunde Mahlzeit genießen.